Hallo zusammen, hallo Freunde, ich möchte heute ein Bild machen, ein ganz normales Bild mit dem Menükleber angerührt, ähm, Farben habe ich diesmal von Isle of Art genommen, ist so eine gerstegere Eigenmarke, die eigentlich auch nicht so schlecht sind, dann Experiment, ich hoffe ihr könnt es lesen, Silikonöl und zwar hier unten nicht 300er oder 400er sondern 5000er also es ist ein ganz dickflüssiges öl und das möchte ich mal testen mit euch zusammen ob es da einen unterschied gibt ich gehe mal davon aus aber wie groß der unterschied ist ich hoffe euch interessiert mal wieder was anders und dann lasst uns starten bis gleich Gemischt habe ich weiß, dieses Cadmium gelb dunkel, auch eine schöne Farbe. yellow also dieses Neapel-Gelb. Ich hoffe ihr könnt sehen, genau, ich war glaube zu hoch. Und das Kobold blau. Gut. So, ich mache jetzt einfach mal von diesem Silikon 5000. Komm, ich, ich mach's in blau und in diesem äh, genau. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wie jetzt bläht oder was. <lacht> ja, katmium mich um dunkel, sorry. Okay, ich mache mal zwei Tropfen rein, einfach um zu testen. Flupp. Flupp. Okay, zwei Tropfen jede, Farbe, ich führe das mal ein bisschen mehr um, weil ich davon ausgehe, dass sich das nicht so gut verteilt wie das 300er. wieder alles voller Farbe, beide Bim Bam, gut ich starte mal mit Weiß wieder, dieses Cadmium Gelb Dunkel, das Blau Haben wir haben jetzt einfach ein Dirty Pouring und ich denke mal, dass ich mir einen Flip Cup mache und werde mir noch einen Becher machen, solange das runterläuft. Den mische ich ein bisschen mehr, also mehr von oben. So, das müsste reichen. Wenig weiß, Weiß hat es wieder verschluckt, wie öfters der Fall ist. Aber gar kein Problem. Ich habe wieder viele Luftblasen drin. Ich lasse das jetzt aber mal. So. Ja, da bilden sich schon Zellen. So. haben wir überall farbe fast überall <lacht> gut da bin ich jetzt echt mal gespannt macht das auch mal vielleicht mit dem brenner und ich mal mit dem Heißluftfilm. Ja. Und dann schauen wir mal was rauskommt aber Ihr seht hier, es bilden sich schon ziemlich große Zellen. Aber was mich jetzt gerade... Naja, ein paar Luftblasen noch drin, okay. Also der Hintergedanke ist ja das, dass im Prinzip das Silikon 300 natürlich auch etwas dünnflüssig ist. Und da der Vinylkleber ja immer etwas nacharbeitet, möchte ich gerade mal testen, ob man vielleicht mit einem dickeren Silikonöl dieses Nacharbeiten etwas verhindern kann. Sagen wir es mal so. So, und zur Strafe gehe ich jetzt nochmal mit dem Heißluftfilm drüber okay viele luftblasen drin habt in diesem menü einfach ein bisschen stehen lassen ich sage immer mal einen tropfen alkohol rein das nimmt auch die zellen weg oder die die luftblasen weg aber das passt gut ich würde sagen es sieht ganz gut aus ich lasse es jetzt mal für zehn minuten wieder einwirken und dann schauen wir mal wie es nachgearbeitet hat weil das ist das interessante was ich sehen möchte und vielleicht auch für euch interessant ist Okay, weil 5000 ist dann durch ein Unterschied zu 300. Gut, dann bis gleich. So, Freunde, 10 Minuten sind rum. Also, ihr seht, es hat sich noch, noch einiges getan. Gut, ich habe es auch ziemlich stark erhitzt. Nee, Spaß muss sein. Jetzt zeige ich es euch mal von nein. Aber kommt auch ganz cool? Ja. Hier funktioniert auch ganz gut, muss ich sagen, jetzt ist das Bild drucken, also ihr seht eigentlich es hat sich nicht viel verändert, klar ist es ein bisschen hin und her gelaufen noch, wo vielleicht zu viel Farbe drauf war. Ist gut verlaufen das heißt praktisch auch ähm, dickeres silikon verläuft natürlich auch weniger dann beim Trocknen. also ich denke mal das hat sich gelohnt der test und wird vielleicht öfters noch mal probieren mit dem dickeren silikon weil er ja, wie gesagt dieser kleber doch immer etwas nacharbeitet alles klar Goodie, gut, ich hoffe euch hat es gefallen, euch hat es was gebracht, vielleicht auch mal auszuprobieren und dann war es das von mir, ich habe noch ein bisschen Restfarbe, vielleicht mache ich noch ein Video, ähm, werde euch aber dann was zeigen, ich mache ein bisschen Alkohol rein, falls euch interessiert, einfach beim nächsten Mal wieder einschalten, dann bekommen wir nämlich die bisschen raus. Okay, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal, tschüss, bye.